Moin, lieben Moin, schön, dass ihr am Start seid, irgendwo aus Berlin, heute mit einer Special-Folge, die mir sehr am Herzen liegt, wir testen heute die erste Pizza der Welt, ein Ableger aus Italien, der eine Zweitfiliale in Berlin aufgemacht hat und testen den Ursprung quasi, denkt dran, ich sage es jetzt immer, lasst die Kommentare glühen und den Daumen oben, lasst den glühen für den Algorithmus, 50 Euro Gutschein hier wieder, angepinnt oder Top-Kommentar, eins von beiden werde ich mir aussuchen, Eure Kommentar, aber unbedingt auch eure Empfehlung, welche Pizzen, welche Döner und, und, und, haut es rein, wir fahren jetzt los zur Pizza. Da in den Knast kommt ihr rein, wenn ihr nicht den Daumen oben rein donnert und nicht kommentiert, Leute, damit ihr das verstanden habt jetzt aber, ne? Also, die Pizza, die wir jetzt testen, stammt von dem Restaurant aus Italien. Ich weiß jetzt nicht, wo. Oh, ich habe mich fast durch die Fresse gelegt. Und die haben Ableger hier in Berlin nach dem Originalrezept der ersten Pizza der Welt. Und wir führen uns hinein, wie das ursprüngliche Rezept schmeckt, von der ersten Pizza der Welt. So, und das ist das Interessante an der ganzen Sache. Und jetzt sehen wir uns im Restaurant da. Alter, also, absolut unauffällig. Würde ich das nicht wissen, als wenn eine Pizzerie, wo ich vorbeifahre und denken würde, es gibt eine Standardpizza. Ich hoffe, die überzeugt mich von einem Gegenteil. Seit 1870. Zieht es euch rein. Muimundo. Mundo. jetzt sind wir bereit oder sind wir bereit? Oh, Olla. Ach nee, das heißt Olla doch nicht. Ciao, ciao. Bis Grüß dich. Ja. Weißt du, du so, wir sind jetzt direkt am Start. Wir haben hier nur Italiener. Alle sprechen nur Englisch oder Italienisch. Ihr wisst, beides ist bei mir schlecht. Aber ich guck mal, das sieht hier schon Uritaliener. alle aber mit einer anderen Herkunft, aber ursprünglich aus Italien, so muss man das sagen. Äh, in der Pizzeria der ursprünglichen in Italien, da war zum Beispiel Julia Roberts und hat er gegessen. Da sind wir auch sehr stolz drauf ähm, und haben die, sozusagen die Szene den Ort nachgestellt, haben den, den gleichen Tisch aufgestellt, die gleiche Wandfarbe quasi, das alles nachgemacht und so sah das hier aus. Dann gehen wir direkt in den Pizzadresen und dann gucken wir, was denn so anders ist oder ob das vergleichbar ist mit den Pizzen, die wir so getestet haben. Wir haben ein Riesen-Ranking, besten Pizzabäcker der Welt getestet, besten Pizzabäcker für den besten Teig gekrönt und, und und alles am Start gehabt. Und wir werden jetzt äh, diese Pizza gleich erstmal zu Gemüte führen. Ach, und wenn du jetzt sagen müsstest, merkst du, dass du in der ersten Pizzeria der Welt bist sozusagen? Schon, ein um Feeling, weil es so traditionell, so traditionell äh, Ja. Wir sind hier in Berlin, keiner redet hier Deutsch. Das, schon. das ist schon heftig, also das Feeling ist geil. Also ja. spricht wirklich keiner Deutsch, nur Englisch. Egal mit wem du sprichst, sogar ein Gast sitzt da, kann kein kann kein Deutsch. Perfekt für mich, aber es ist schon sehr, ja, sehr basic aber es hat irgendwas es liegt was in der luft das ist auch die wunderbare chefin die chefin no no pizza no. oh pizza yeah. this pizza uh, what makes the pizza good so the Tasty. later you can fly and you can tell me really original the pizza is very thin. is the original is the since uh, 80 uh, 70 ja yeah. das gleiche rezept immer noch we will taste it we will yeah. taste oh, it we okay thank you Wissen Deutsch. I try in English. Is this the best pizza you ever eat? I'm Italian and I would say that this is the best pizza I ever eat. Why? I don't know it's thin and the mozzarella it's so good so. Okay, okay. Would you bet money that I say uh, too it's the best pizza in the world. Ich will beten, ja, yeah. ich will beten. Yes. Ja? 1 oh. Million Dollar. 1 Million? 1 Million. Haha, <laughs> oh, ich gewinne, ich gewinne. We wir werden sehen, wir werden danke. <laughs> das ist die Marinara, Achmed, sieh die. Ich mag dann doch lieber die, die Margareta so. Die sieht lecker aus, lecker schmecken. When I eat the pizza, it's so. Oh, lecker, lecker, schmecker, saftig, mm. saftig, knaftig. <laughs> When you do this after my pizza, yeah. everything is fine, everything is okay. Lecker, lecker, schmecker. Holle, Holle, ist der, der, beste, beste. Lover. Lover? Oh. Lecker, lecker, schmecker. Ja, ja, ja. Uh, uh sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. You like what you do? Yeah. Like yeah? Love so, ich werde mich hier hinsetzen, wo Julia gesessen hat. Und ich werde mich ein bisschen reinversetzen, so als wäre sie am Start, wisst ihr? Ja, ja, ja. Um, Holle, du bist der beste Lover, den ich je hatte. Warum kommst du so? <lacht> Alter jetzt gibt es noch mal eine Special Pizza irgendwie zusätzlich. Uiuiui, ui, ui. was ist denn da an Special? Halbe Mozzarella, ah. halbe Marinara. -Marita. Da wird der Teig jetzt gemacht, Leute. Das sieht Special aus. Da kann nur ganz viel Luft zwischen sein. Uiuiui. Ui. Faszinierend. So, jetzt wird es ein bisschen lauter hier, sehr faszinierend, leicht, trotz Teller würde aber den Pizza alles entsprechen, das sah so lustig aus, das kann nicht viel liegen. <Musik> Fällt, so wie eine napolitanische Pizza sein soll. schön geröstet, perfekt. Also erstmal lieblich süß von der Tomatensauce, der merkst du gleich, diese herbe Röstung, das gibt ihm so Charakter und so Kontrast zu dieser Tomatensauce. Welt, wir, so ist es. Für mich ganz wichtig, muss guter Latte sein. Ich habe jetzt so viele Pizzerien gegessen, die diesen Käse verwendet haben, Manchmal schmeckt der richtig geil milchig, manchmal schmeckt der gefühlt noch gar nichts. Nächstes meine Lieblingsvariante. Ich habe schon irgendwie essen, aber noch mächtiger. Aber gut, anders einfach. Schlechter kann ich nichts sagen. Riesig auch erstmal, ja. ne? Oh, oh, oh. So ein ich wirklich. Für 98 viel zu wenig für die Pizza. Wirklich, viel zu wenig. Wir haben so einen schönen, dumpfen Geschmack. Der kommt durch diese Röstung. Den Teig an sich, würde ich jetzt mal sagen, die Mehlball natürlich. Dieser Kontrast ist geil. Zu dem süßen, von der süß gewebten Tomatensauce. Marinada werde ich noch nehmen. Also richtig leichter Crunch. Du hast, was ja. mich auch erinnert, am Sie von Mr. Pizza, dass der erste seit mhm. ihm, wo diese Punkte auf dem Rand zu sehen ja. sind, ich kann bei einer Sache direkt den Wind aus dem Segel nehmen. Der Teig ist rein von der Qualität, von der ähm, wie weich er war und wie luftig er war. Jetzt bei meinem Platz 1 Pizza und auch beim besten pizza -Bäcker der Welt kommt es nicht ran. Aber er hat was Besonderes. Diese Dumpfheit, die ich angesprochen habe, diese Röstung, wodurch das halt so richtig knuspert. das ist hier geil. Das ist einfach heftig. Der Teig an sich hat einfach was, was Besonderes. euch so ausdrücken. Bei diesen Profi-Pizzen, sage ich mal, ist es einfach so, zwischen den einzelnen Pizzen passt nur ein Blatt Papier zwischen. Da ist nicht viel Unterschied. aber hat es vorhin schön im Auto gesagt, die meisten nutzen gleichen Käse, gleiche Tomatensauce. Teig ist einfach über Jahre, Jahrzehnte, kann ich sagen über ein Jahrhundert bei dieser Pizza, schon also mehr als das. Perfektioniert. Diese Pizza ist für mich eine 9 von 10. Die kommt vom Teig nicht ganz dran aber ist das Besonderes. Sie ist anders. Sie hat diesen dumpfen Geschmack, sie hat dieses Knuspern vom Teig. Für mich eine spezielle Note, wo ich sage, irgendwo mit viel Fantasie. Ich stelle mir darunter die Ursprung bis hier. Das ist Gedanken für mich, der Geschmack der ersten Pizza der Welt. Und damit beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen, vielen Dank, mir hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch lacht. Zeigt es mir mit einem Daumen oben und einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.